Kapitel 4 Am Tag darauf gab es nur ein einziges Gesprächsthema im Dorf. Die nächtlichen Hundeattacken und Marys grauenhafter Tod. Am frühen Morgen war Nordströms Wartezimmer voller Leute, die sich einbildeten, die Tollwut zu haben. Hinzu kamen Neugierige, die dem Held der Stunde die Hand schütteln wollten, und Patienten von Dr. Roth, die um dessen Vertretung baten. Sein Kollege war nach wie vor nicht erreichbar. Um elf erschien shooter schob sich an den wartenden Patienten vorbei und rauschte ohne Begrüßung in Nordströms Sprechzimmer. Sag mal, bist du noch ganz gut im Kopf? Es heißt, bist du noch ganz richtig im Kopf? Nordström sah vom Computerbildschirm auf. Du arbeitest? Nach dem, was letzte Nacht passiert ist? Schutter ließ sich auf den Stuhl vor Nordströms Schreibtisch fallen. Er seufzte. »Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du wie ein Geistesgestörter auf dem Marktplatz gesessen und in den Himmel gestarrt. Und jetzt sitzt du hier, als wäre nichts geschehen.« »Du siehst beschissen aus«, sagte Nordström. shooter starrte ihn an. »Du sagst mir, dass ich beschissen aussehe?" Er suchte nach Worten, fand aber keine, also seufzte er wieder. »Arbeiten ist heilsam. Außerdem kann ich die Leute nicht hängen lassen.« Schuter rieb sich das Gesicht. »Okay, okay. Das ist so typisch.« Er stand auf und wandte sich zum Gehen. »Was ist eigentlich in deinem los? Gibt's was umsonst?« »Nein, Rot ist verschwunden. Ich muss die Vertretung übernehmen.« Nordström erhob sich ebenfalls. »Heute Abend werde ich ihm einen Besuch abstatten. Ich glaube, ich weiß, was mit ihm los ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er seine Patienten hängen lässt.« Schutter hob die Augenbrauen. »Was denkst du?« »Er hat ein Problem. Ein bis zweimal im Jahr landet er im Spielkasino in Willemsburg und verspielt sein Geld. Danach verkriecht er sich zu Hause, mit Schuldgefühlen und Bier.« »Woher weißt du das?« als er das letzte Mal nicht erreichbar war, bin ich auch zu ihm gefahren. Da hat es mir seine Frau erzählt. Oh, Nordström kam ein Gedanke. Kann ich mir deinen Wagen ausleihen? Heute Abend? Ja, das geht. Ausnahmsweise. Danke, Nordström schob Schutter zur Tür. Jetzt aber raus hier, Mom. Ich komme schon allein zurecht. Um 19 Uhr verließ der letzte Patient Nordströms Praxis. Sobald er die Tür hinter ihm geschlossen hatte, griff er zum Telefon und wählte Roths Nummer. Wie erwartet nahm Roth nicht ab. Er versuchte es unter der Privatnummer, vergebens. Einen Augenblick lang kam ihm der Gedanke, dass möglicherweise etwas passiert sei. Vielleicht war Roth krank geworden. Ein Grund mehr, nach ihm zu sehen. Er tauschte die Arbeitskleidung gegen ein schwarzes T-Shirt und Jeans und lief aus dem Haus. Sein Magen knurrte, aber das musste warten. Auf halbem Weg zu den Shooters traf er Pamela, die ihre Einkäufe über den Marktplatz schleppte. »Hey, Mark«, rief sie. Er sah ihr an, dass sie etwas zu sagen hatte. »Warte, ich will sowieso zu euch.« Sie stellte den Korb mit den Einkäufen auf den Boden und sah ihm entgegen. »Wie geht es dir?«, fragte sie und umarmte ihn kurz und fest. Er nahm ihre Einkäufe. Zusammen gingen sie auf die Kirche zu. Ich bin okay, nur etwas müde, antwortete er wahrheitsgemäß. Übermorgen wird Marie beerdigt. Kommst du? Ja, natürlich. Gut. Sie zögerte. Ich wollte dich etwas fragen. Meinst du die Krankheit, die die Hunde hatten, die Diego hatte, könnte auch für uns gefährlich werden? Ich meine. »Gordon und du, ihr seid ihnen sehr nahe gekommen. Glaubst du, es ist eine Art Tollwut, die auch auf Menschen übertragbar ist?« Plötzlich sah sie ängstlich aus. Nordström hatte diesen Gedanken auch schon gehabt, aber wieder verdrängt. Falls sie mit irgendetwas infiziert waren, könnte tatsächlich eine Gefahr bestehen. Die Tollwut zum Beispiel wird aber nur dann übertragen, wenn der Erreger in die Blutbahn gelangt oder über einen Kratzer ins Gewebe. Gordon wurde nicht verletzt, soweit ich weiß. Wenn du aber Zweifel hast, kann ich ihm eine Tollwutimpfung verpassen. Zeitlich wäre es noch im Rahmen. Pamela nickte. Gut, ich werde mit ihm reden. Bist du heute Abend zu Hause? Ich muss noch mal weg. Ich nehme euren Wagen und bin gegen neun wieder da. Okay. Ihr kam noch ein Gedanke. Mark, du wurdest gebissen. Könnte es sein, dass... »Keine Sorge, ich bin gegen Tollwut geimpft«, sagte er eine Spur zu schnell. Sie musterte ihn einen Augenblick lang, ließ es aber dabei bewenden. Sie hatten die Haustür erreicht, und sie nahm ihm den Korb aus der Hand. »Ich sage, Gordon, dass du da bist. Bis später dann.« »Ja, bis dann.« Nachdem sie die Haustür aufgeschlossen hatte, drehte sie sich noch einmal herum, und Nordström ergriff die Gelegenheit, um ihr noch etwas zu sagen.« »Pam, das mit Diego.« »Tut mir leid.« »Wirklich.« »Ich weiß.« »Danke, Mark. Auf dem Weg nach Bergholm, Roths Heimatdorf, versuchte Nordström, alle Gedanken an die nächtlichen Zwischenfälle zu verdrängen. Er drehte das Radio auf und sang mit. Als er die letzte Kurve zu Roths Haus nahm, verstummte er und ließ den Pickup an den Straßenrand rollen. Er betrachtete das helle Backsteinhaus.« »Irgendetwas stimmte da nicht. Etwas passte nicht ins Bild, aber er kam nicht dahinter, was es war. Er blieb noch einen Moment lang sitzen, dann öffnete er die Tür und stieg aus. Auf den letzten Metern zur Tür wurde das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, zu einer Gewissheit. Der Grund lag unmittelbar vor ihm. Im gesamten Haus brannte Licht, obwohl es immer noch taghell war.« Sogar die Beleuchtung in der Einfahrten auf der Veranda brannte. Ebenso die Innenbeleuchtung in Rotswagen, der in der Einfahrt stand. Er lief zur Haustür und klingelte. Als nichts passierte, klingelte er noch einmal, aber niemand öffnete. Keine Schritte, kein Rufen, gar nichts. Er umrundete das Haus und lief in den Garten. Er überquerte die Terrasse und lugte durch das Fenster ins Innere. Die Wohnzimmerlampen brannten. Auf dem Tisch stand eine leere Flasche Wein, daneben ein Schnapsglas und eine weitere Flasche mit einer goldgelben Flüssigkeit. Er hatte also Recht gehabt mit seiner Vermutung. Roth lag volltrunken im Bett und schlief seinen Rausch aus. Er rief Rots Namen und drückte gegen die Terrassentür, die nach innen aufschwang. Weiterhin Rots Namen rufend trat er ein, erhielt aber keine Antwort. Die Luft war abgestanden, ein metallischer Geruch hing in der Luft. In seinem Kopf sprangen alle Alarmglocken an. Er fand Roths Frau in der Küche. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber das ganz gewiss nicht. Sie lag auf dem Boden, ihre Bluse war voller Rostrotem Blut, ihre Augen starrten zur Decke hinauf, geronnenes Blut klebte an ihren Wangen. Nordström verharrte auf der Stelle, unfähig auch nur, den kleinsten Gedanken zu fassen. Er machte einen unsicheren Schritt auf sie zu, und entdeckt das Messer. Die Klinge war blutverschmiert. Nun bemerkte er auch die anderen Gegenstände auf dem Boden. Teller, Tassen, eine Kaffeekanne. Es sah aus wie nach einem Kampf. Diese Erkenntnis weckte ihn auf. Hier war etwas Schreckliches passiert, und er musste die Polizei rufen. Er zog das Handy hervor, hielt aber inne. Was war, wenn noch jemand im Haus war? Jemand, der das hier angerichtet hatte, er lauschte. Im Haus war es totenstill. Es spürte kein anderes menschliches Wesen. Alles wirkte verlassen. Eine Gänsehaut prickelte auf seinen Armen, als er die Küche verließ und durch den Flur ins Treppenhaus ging. Der metallische Geruch wurde hier überdeckt von dem Geruch nach abgestandenem Urin. Vor der Treppe blieb er wie angewurzelt stehen. Über ihm hing ein großer, dunkler Schatten. Er hob den Kopf. Rot baumelte von den Dachsparren. Seine Schuhsohlen befanden sich zwei Meter über Nordströms Kopf. Entsetzt fuhr er zurück. »Oh Gott«, sagte er und erschrak vor seiner eigenen Stimme. Er riss seinen Blick von Rots wächsernem Gesicht los und rannte zurück zur Terrassentür, ohne sich noch einmal umzusehen. Im Garten krümmte er sich zusammen und spuckte eine Portion bitterer Galle auf den Rasen. Der Streifenwagen erschien ganze 40 Minuten später. Nordström hatte sich noch zweimal übergeben, Shooter angerufen und ihm mitgeteilt, dass er den Pickup später zurückbringen würde. Danach hatte er im Wagen gesessen und in vertrauter Weise vor sich hingestarrt. Es ist schon wieder passiert, dachte er. Es passiert immer und immer wieder. Die ersten Polizisten am Tatort waren eine junge Streifenbeamtin und ihr grauhaariger Kollege. Die junge Polizistin lief mit gezogener Waffe voraus, während ihr Partner die Nachhut bildete. Ein paar Minuten später verließen sie das Haus wieder und verstauten die Waffen am Gürtel. »Wir müssen Ihre Aussage aufnehmen, Herr Nordström.« Die Polizistin betrachtete ihn misstrauisch. Nordström erzählte ihr, was passiert war. Ihm war bewusst, dass die Polizistin ihn für den Täter halten könnte, obwohl das Verbrechen sicher zwei Tage zurücklag. Vielleicht traf ihn auch Schuld. Man konnte ihm nichts anvertrauen, keine Verantwortung und schon gar keine Notsituation. Schlimm, dachte er, dass ich als Arzt so etwas von mir sagen muss. Warum sind Sie ins Haus gegangen, obwohl Sie auf Ihr Klingeln keine Reaktion erhielten? Ihr Blick war ausdruckslos. Er kannte diesen Gesichtsausdruck. Alle Polizisten schienen ihn zu beherrschen. Betty Jäger beherrschte ihn in Perfektion. »Ich habe mir Sorgen gemacht.« »Sagten Sie nicht eben, Sie haben vermutet, dass Roth betrunken war?« »Sie sagten, das sei öfter vorgekommen. Was also war diesmal anders?« »Ich sagte ja nicht, dass er immer betrunken war.« »Es war eine Ausnahmesituation, die mir Anlass zur Sorge gab.« »Nun gut.« »Halten Sie sich in den nächsten Tagen für eine weitere Befragung bereit«, sagte sie, und wandte sich den Kollegen von der Spurensicherung zu, die ihnen in weißen Schutzanzügen in der Einfahrt entgegenkamen. Nordström ging, ohne sich zu verabschieden. Er kletterte in den Wagen und umklammerte das Lenkrad mit beiden Händen. Unter den Blicken der Polizistin fuhr er davon. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte 21.30 Uhr. Über den Feldern hing feiner Dunst. Bäume und Hügel rauschten vorbei, beeindruckend schlicht. Zu Hause setzte sich Nordström aufs Sofa und wartete auf die Dunkelheit. In seinem Kopf liefen Bilder ab, die er nicht kontrollieren konnte. Rots Gesicht, Blut auf dem Küchenboden. Er hatte Angst, wollte aber mit niemandem reden. Als es draußen vollständig dunkel war, schloss er Türen und Fenster und ging zu Bett. Eine Zeit lang lag er wach, sein Herz pochte. Gegen Mitternacht klopfte es an der Tür. In T-Shirts und Shorts lief er die Treppe hinunter. Vor der Haustür stoppte er, ging zurück zum Küchenfenster und spähte hinaus. Betty Jäger. Verwundert öffnete er die Tür. »Hallo? Ist was passiert?« Sie lächelte. Ihr Blick wanderte unverschämt langsam an ihm herunter und wieder hoch. Haben Sie schon geschlafen? Sie hob eine ihrer schön geschwungenen Augenbrauen. Im Lichtschein der Straßenlaterne glänzte ihr kastanienbraunes, kurzes Haar wie Bronze. Nein, ich wollte, konnte aber nicht. Verstehe. Möchten Sie nicht reinkommen, etwas trinken? fragte er und sein Herz stolperte über seinen eigenen Mut. Gerne. Er führte sie in die Küche. Bier? Nein, danke, ich bin noch im Dienst. Oh, Ihr Besuch war offiziell. Ich komme gerade vom Tatort. Sie meinen Dr. Roth? Ja, ich leite die Untersuchung von Willemsburg aus. Die Polizeiwache in Freiberg ist für so etwas nicht ausgestattet. Sie wissen ja, die stetige Landflucht betrifft auch die Polizeikräfte. Sie sah sich um und dann wieder zu ihm zurück. Aber... »Ich bin nicht nur deshalb hier.« Plötzlich wirkte sie verunsichert. »Ich brauche Ihre fachliche Hilfe, sozusagen.« »Fühlen Sie sich nicht wohl?« »Nein, aber ich habe mich an der Hand verletzt.« Jetzt bemerkte er das Taschentuch, das sie fest in ihrer rechten Hand zusammenpresste. »Was ist passiert?« »Ein kurzer Schusswechsel.« »Was?« Im Entgleisten die Gesichtszüge. Sie lachte und ihre grünen Augen funkelten. »Große Güte! Das war ein Scherz!« Er holte Luft. »Machen Sie immer so lustige Scherze? Was ist denn wirklich passiert?« »An Glas geschnitten in Rots Küche. Es hört nicht auf zu bluten.« »Zeigen Sie mal her!« Sie öffnete die Hand, löste das Taschentuch von der Wunde und hielt sie ihm hin. »Hm«, er nahm ihre Hand in seine und betrachtete den Schnitt. Blutquoll hervor und lief über ihre Hand auf seine. »Oh, das tut mir leid«, sagte sie. »Kein Problem. Kommen Sie, wir gehen in meine Praxis.« Ihr so nahe zu sein, machte sie ihn nervös. Sie saß im Unterhemd auf dem Untersuchungstisch, während er vor ihr stand und die Wunde säuberte. Ihr Uniformhemd lag auf dem Stuhl. Sie hatte nicht riskieren wollen, es mit Blut zu verschmieren. Unauffällig glotzte er ihr in den Ausschnitt. Das, was er sah, jagte ihm eine Hitzewelle. Das, was er sah, jagte ihm eine Hitzewelle durch den Leib. »Muss es genäht werden?« fragte sie. Sie sah ihn so intensiv an, dass er das Gefühl bekam, sie wisse über alles, was in ihm vorging, Bescheid. »Äh, nein, ein fester Druckverband dürfte genügen.« Sie nickte und lächelte. »Es könnte etwas wehtun«, sagte er und warf einen Blick in ihr Gesicht. Ihre Blicke trafen sich und er schaute wieder weg. Mit einer Pinzette entfernte er ein paar winzige Fetzen des Taschentuchs, betupfte die Wunde mit Antiseptikum und drückte eine Kompresse darauf. Sie verzog keine Miene. »Habt noch eine Frage«, sagte sie. »Schießen Sie los. Wir haben ein Notizbuch gefunden mit Telefonnummern. Es gehörte Dr. Roth, es lag aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Das Interessante daran ist, dass die Seite mit ihrer Telefonnummer aufgeschlagen war. Sieht so aus, als hätte er sie anrufen wollen. Hat er aber nicht, deshalb bin ich ja zu ihm gefahren. Hat er aber nicht, deswegen bin ich ja zu ihm gefahren. Vielleicht wollte er anrufen, kam aber nicht mehr dazu. Was könnte er denn von Ihnen gewollt haben? Keine Ahnung, er war seit Tagen nicht erreichbar, seine Patienten rannten mir die Bude ein. »Sind Sie sicher, dass er nicht angerufen hat? Hatten Sie etwas zu besprechen?« »Nein, nichts. Das heißt, ich hatte zwar seine Nummer auf dem Display, aber da war keinerlei Nachricht.« Plötzlich bekam er ein komisches Gefühl. »War das ein Verhör?« »Um wie viel Uhr kam der Anruf?« »Ich weiß nicht genau. Er sah sich nach seinem Handy um, dann fiel ihm ein, dass es oben neben dem Bett lag.« »Ich glaube, so gegen 22 Uhr.« »Wie standen Sie denn zu ihm?«, fuhr sie fort. »Ich meine, kannten Sie sich gut? Oder gab es berufliche Unstimmigkeiten?« Ihm blieb die Luft weg. »Hören Sie mal, das klingt ja so, als wollten Sie mir unterstellen.« Sie hob die unverletzte Hand. »Ruhig Blut, Nordström. Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich muss diese Fragen stellen.« »Sie waren immerhin der Erste am Tatort, und ich weiß, dass Sie mit Rot hin und wieder Ärger hatten.« und deshalb gehe ich hin, bringe ihn und seine Frau um und hänge ihn an einen Dachbalken. »Ich habe schon vieles erlebt.« Er nickte ernst. »Das glaube ich Ihnen sofort. Dennoch macht es mich ganz krank, dass Sie in Betracht ziehen, ich könnte etwas damit zu tun haben.« Er schüttelte den Kopf. Sie lächelte. »Tut mir leid. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen müssen wir in alle Richtungen denken.« Sie machte eine Pause, um abzuwägen, was sie ihm preisgeben konnte und was nicht. Wir wissen bisher nur, dass es einen Kampf gegeben hat, in dessen Verlauf Roths Frau mit einem Messer getötet und er selbst mit Messerstichen verletzt wurde. Die Art und Weise der Strangulierung sieht allerdings sehr nach Selbstmord aus. Das hört sich für mich nach einem Ehestreit an. Kannten Sie seine Frau? Flüchtig. Wissen Sie etwas über Roths private Situation? Ehe? Finanzen? »Nicht viel. Nun ja, er hatte dieses Problem. Was meinen Sie?« »Er spielte. Manchmal konnte er nicht aufhören.« Nordström hob den Blick, um ihre Reaktion zu beobachten. Aber da war keine, jedenfalls keine sichtbare. Sie war ein Profi, geduldig und klug und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Also hatte er Geldprobleme,« sagte sie. »Spielsucht. Das ist natürlich ein handfester Grund für einen Ehestreit.« Bemerkte, dass sie sein Gesicht musterte. Sie lächelte. Er wurde unsicher, drehte sich herum und nahm Verbandszeug aus dem Regal. Ich lege einen Verband an. Seien Sie etwas vorsichtig mit der Hand, damit die Wunde nicht wieder aufreißt. Als er sich herumdrehte, sah sie auf seinen Mund. Er senkte den Kopf. Sind Sie Rechtshänderin? Ja. Soll ich Sie krank schreiben? Nein, danke. Und wenn Sie tatsächlich in einen Schusswechsel geraten, könnten Sie auch mit links schießen? Wenn es sein muss. Wow! Er warf die blutige Kompresse in den Mülleimer. Sie sollten auf jeden Fall morgen zur Kontrolle kommen. Wieder lächelte sie. Sehr gern. Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich an. Tag und Nacht. Er nickte und sie marschierte aus dem Haus. Als er schließlich ins Bett fiel, war es zwei Uhr morgens. Diesmal Schlief er sofort ein. Seit Leonard an seine Tür geklopft und der Hund ihn im Wald gebissen hatte, waren drei Tage vergangen. Seine Praxis wurde von Patienten schier überrannt. Als er endlich Zeit fand, seine Arbeit zu unterbrechen, flüchtete er in Schutters Kirche, um mit jemandem zu reden, der ihn nicht mit Hunden, Tollwut und dem Tod des Ehepaars rot nervte. Als er die Kirche betrat, hörte er leise Stimmen.« er blickte um die Ecke und erkannte seine Nachbarin, die neben dem Pfarrer in der Kirschbank saß. Erschrocken zog Nordström den Kopf ein. Die hatte ihm gerade noch gefehlt. »Pfarrer Schuter«, hörte er sie sagen, »kann ich Sie etwas fragen?« »Natürlich«, Schutters tiefe, ruhige Stimme. Nordström warf verstohlen einen Blick auf die beiden. Seine Nachbarin straffte den Rücken, ihr Lächeln kam und ging. Im Sekundentakt. Shooter lehnte wie ein Felsen neben ihr. Also, Frau Graf. Shooter lächelte ebenfalls nur beständiger. Ich habe gehört, Sie haben sie gesehen. Brain gesehen? Diese Monster. Sie sollen auf sie geschossen haben. Ja, ich habe sie gesehen. Falls Sie mit Monster die Hunde meinen. Wie sahen sie aus? »Aussehen? Ich verstehe nicht. Ich meine, wie sahen die Tiere aus? Wie normale Hunde oder beängstigender?« »Nun, es waren Hunde, wütende Hunde. Haben diese Hunde mit Ihnen gesprochen?« Nordström beobachtete, wie Schutters Kinnlade herunterfiel. Er blinzelte. »Bitte?« Frau Graf zögerte einen Moment und holte Luft.« »Sie kennen die Bibel, Herr Pfarrer. Sie wissen vermutlich, was dort über ihn und das Tier geschrieben steht.« Schutter sah sie an. Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Vers 2, zitierte sie mit feierlicher Stimme. »Und das Tier, das ich sehe, war gleich einem Panther, und seine Füße waren wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und Satan gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.« Sie legte eine kurze, bedeutungsvolle Pause ein. »Einige Stellen habe ich, wie Sie bestimmt gemerkt haben, bereits interpretiert, aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist es zutreffend.« Da Schutter schwieg, sprach sie weiter. »Ich denke, es ist so, Herr Pfarrer. Diese Hunde sind die Strafe für unsere sündigen Leidenschaften und unseren raffgierigen Egoismus.« Sie nickte. Und Nordström fiel ein, dass sie selbst einen Mercedes der S-Klasse vor der Tür stehen hatte. Unser sündiges Verhalten hat ihm Tor und Tür geöffnet. Schuter fand die Sprache wieder. Sie meinen den Teufel? Ja, genau den meine ich, triumphierte sie. Zeit wegzulaufen, dachte Nordström. Seine Nachbarin senkte die Stimme. Pfarrer Schuter, es sieht ganz danach aus, als wäre der Teufel in unser Dorf gekommen. Sie flüsterte. »Der Antichrist.« Shooter starrte sie an. Dann hob er die Hand an den Mund und sagte in verschwörerischem Ton. »Ja, Frau Graf, jetzt, da Sie es mir erklärt haben, glaube ich, Sie haben recht.« Frau Graf riss die Augen auf. »Mein Gott!« rief sie und sprang auf. »Mein Gott!« »Ich habe es gewusst.« Schute erhob sich. »Also, da wir das jetzt verklärt haben, hätten Sie Lust, mit meiner Frau und mir einen letzten Kaffee zu trinken?« Die Frau grabschte nach ihrer Handtasche. »Es heißt geklärt. Und im Übrigen tut es mir leid. Ich muss jetzt gehen. Ich muss...« Sie brach mitten im Satz ab, als Nordström um die Ecke bog shooter und die Frau fuhren herum und blinzelten ins Gegenlicht der offenen Kirchentür. »Er ist es!« schrie Frau Graf und begann zu laufen. »Herr im Himmel! Steh uns bei!« Ihre Absätze klackerten über den Steinboden, als sie Richtung Kapelle flüchtete. Hinter ihr flog krachend die Tür ins Schloss. Nordström sagte, »Hey, Gordon!« shooter kratzte sich am Kopf. Beeindruckend wahnsinnig, diese Frau.« er blickte in die Richtung, in die Nordströms Nachbarin verschwunden war. Sie wird es im ganzen Dorf erzählen. Das macht nichts. Nordström ließ sich neben Schutter auf die Bank fallen. Zusammen betrachteten sie die Deckengemälde hoch über ihnen. Satan, sagte Nordström, dass ich nicht lache. Aber keiner von beiden lachte.